Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Oliver Schirmer, ich freue mich sehr, dass du dieses Video eingeschaltet hast in diesem Video. Ja, geht es darum, wie du spielend leicht Ideen für deinen Instagram-Content, aber auch für deinen kompletten Social-Media-Content äh, bekommen kannst. Ähm, da möchte ich dir gerne zwei äh, Ressourcen zeigen, ein Tool und eine Ressource, wo du ähm, ja über 40 Tipps von mir bekommst. Die eine ist äh, ein Blogartikel. ja In diesem Blogartikel gehe ich darauf ein, dass du erstmal fünf grundlegende Tipps äh, bekommst, die dir Zeit sparen, ähm, worauf du bei Instagram-Content achten musst und dann, wie du... Ja, Instagram-Content äh, generierst äh, bzw. Ideen für deinen Content generierst. Und <lacht> darauf möchte ich in diesem Video näher eingehen. Ich möchte ein Tool zeigen, nämlich die Postoplan-App, die dir für deinen ganzen Social-Media-Auftritt äh, ja, das nötige Werkzeug zur Verfügung stellt. Dementsprechend, lass uns gleich loslegen. Ähm, Postoplan ist im Prinzip ja, ähm, ja, ein All-in-One-Tool, wenn du so willst, wenn es um ja, die Marketing-Automatisierung in äh, sozialen netzwerken geht und da möchte ich dir jetzt gerne einen Einblick geben. Das ja, ist ein Tool, das ich selber nutze. Und zwar ähm, sind wir jetzt hier im Dashboard und du hast hier auf der linken Seite siehst du schon, dass du super viele ähm, ja, Möglichkeiten hier hast. Ja. Zum einen haben wir hier einen Fotoeditor, wo du relativ leicht äh, Fotos erstellen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier, du hast verschiedene Rubriken, Hintergründe, Immobilien, Unternehmen, Finanzen, Emotionen. Ja, also im Prinzip alles, äh, was es so gibt, ist hier, in, ähm, ist hier in Kategorien eingeteilt. Nehmen wir einfach mal hier Verkauf und E-Commerce. So, und dann kannst du hier im Prinzip relativ einfach dir ein Bild auswählen. Kannst Du kannst es vorher anschauen und wenn du jetzt sagst, hier in den Editor hochladen, dann hast du hier die Möglichkeit, sofort ähm, quasi das Foto noch zu bearbeiten. Ja, du kannst hier einen Text dazu machen. Ne? Also nehmen, wählen wir hier die Farbe, können sagen Add Text. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, den noch umzubenennen. Dein Text zum Beispiel. So, und dann kannst du den hier verschieben. Und wenn du dann sagst OK, beziehungsweise hier auf Veröffentlichen, kannst du den hier dann auch sofort veröffentlichen, ja. So, dann, ähm, das ist eine Möglichkeit, dann haben wir hier noch den Image-Generator, äh, ja, und dann hast du hier die Möglichkeit, auf der rechten Seite wieder die Kategorien auszuwählen, du kannst hier wählen, für welche, ähm, ja, welche Größe, ja, du kannst auch hier äh, eine benutzerdefinierte Größe eingeben, du hast dann hier die Möglichkeit, deinen äh, Text quasi hier ähm, zu, äh, ja im Prinzip die Farbe zu ändern ja also zu ähm, ja, individualisieren dann kannst du hier deinen Text eingeben und dann hast du hier wie gesagt die Möglichkeit du kannst es hier zentrieren rechtsbündig linksbündig du kannst hier grün das ganze hinterlegen die Textfarbe ändern ja also alles äh, möglich ja, also hier hast du dann den die Möglichkeit, die Farbe vom Text zu verändern, hier den Hintergrund, wenn du das möchtest, kannst aber auch keine, keinen Hintergrund machen. Ja, für den zweiten Text auch, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze hier wieder zu veröffentlichen. Ja, und du siehst, du kannst hier dann in der Kategorie auch switchen. Kannst ja auch hier so mehr anzeigen lassen. Also ähm, tolle Geschichte. Hier kannst du auch deinen ähm, Fotogenerator, äh, die Erklärung dazu, dir aufrufen. So, und dann hast du hier eine tolle Möglichkeit, wenn du zum Beispiel, wie ich, einen eigenen Blog hast. Ja, dann kannst du hier ähm, den RSS-Feed ähm, quasi hinzufügen ja und wenn du das hinzufügst dann ist immer wenn du auf deinem blog was neues veröffentlichst, kannst du hier an und ausschalten dann wird es automatisch auch in den von dir äh, festgelegten äh, ja, kanälen quasi gleich veröffentlicht ja, das kannst du hier alles einstellen dann hast du hier die möglichkeit zum veröffentlichen einen beitrag selbst äh, zu planen ja das heißt du kannst dann im prinzip hier ähm, quasi deinen Kommentar hinzufügen. Was ich super finde, ist, dass du dir hier bei den Hashtags, ja, du kannst hier ähm, Hashtags hinzufügen, so dass du ähm, auch immer wieder auf diese zurückgreifen kannst. Also du siehst, hier sind schon mal so ein paar vordefinierte von mir dabei. Und du kannst jetzt hier, ähm, ja, im Prinzip, wenn du auf alle Anzeigen gehst, hier quasi äh, immer wieder Hashtags hinzufügen, diese dann bleiben und dann kannst du im Prinzip einfach hier auswählen, welche du ja für diesen Post verwenden willst. Also spart halt super viel Zeit und du musst nicht immer wieder, wenn du regelmäßig neue bzw. dieselben Hashtags verwendest, musst nicht immer äh, neu deine Hashtags ähm, ja, dementsprechend suchen bzw. erstellen. Ja, dann kannst du ja dann deine Konten auswählen, ähm, wo der Beitrag veröffentlicht werden soll. So, und jetzt kommen wir ja aber zum eigentlichen Thema Content-Ideen, ja, und jetzt hast du hier sozusagen auch einen Redaktionsplan, einen Inhaltsplan und, ähm, ja, den finde ich ganz äh, gelungen, weil er dir einfach Ideen gibt, ja, es gibt natürlich auch draußen äh, im Markt äh, viele äh, Ideen, beziehungsweise Social-Media-Kalender, die du nutzen kannst, wo dann äh, vorgefertigte Posts schon da sind. Ähm, unterhalb des Videos werde ich dir dann dementsprechend auch noch ein Tool äh, beziehungsweise einen Social-Media-Kalender verlinken. Also ähm, es ist auch nicht immer notwendig, dass du ja dir eigene Ideen überlegst, sondern du kannst auch deine Ideen äh, quasi ähm, von anderen erstellen lassen, ja? beziehungsweise deine Postings, wie zum Beispiel äh, Social-Media-Kalender. Ne? So, und dann kannst du diese Post einfach nochmal auf dein Business anpassen und dann veröffentlichen. Und da gibt es, wie gesagt, ähm, ja im, im, im Netz einige davon. ja Wie gesagt, die, die ich äh, nutze, die werde ich dir unterhalb des Videos dann dementsprechend verlinken. So, und dann hast du hier ähm, auch immer wieder Ideen in dem Content-Plan. Also du kannst die ein- und ausschalten. ja Und jetzt siehst du zum Beispiel ähm, hier... Internationaler Tag der Berge, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann siehst du, dass du hier im Prinzip schon einen Post dazu hast ja, und ein Bild. Ja, jetzt kannst du das natürlich dementsprechend noch anpassen, muss natürlich auch immer ein bisschen zu deinem Geschäft passen dann auch und für den Zweck, den du verfolgst. Aber nichtsdestotrotz kannst du ja auch hier immer wieder zu jedem Post ja, ich sag mal, auch eine, Gesch eine Geschichte über dein Geschäft mit äh, erzählen und ähm, wiedergeben. Ja, ähm, genau, zum Beispiel, ähm, wie du in deinem letzten Urlaub ähm, automatisiert trotzdem Geld verdient hast, zum Beispiel. Ja, ähm, also du siehst, hier gibt es dann wirklich. Ähm, der tag der papierschneeflocken also es gibt ja nichts was es nicht gibt ne? also von daher hier kannst du auch auf weiter klicken dann geht es dann im kalender weiter so dass du eben jeden tag auch ideen hast ähm Ansonsten, wie gesagt, würde ich dir auch dementsprechend empfehlen, ähm, ja, Social Media äh, Kalender zu nutzen, die dir schon vorgefertigte Posts dementsprechend geben. So, und dann hast du hier noch die Möglichkeit, deine Konten zu verwalten. Du hast auch hier Analysefunktionen, wo du dann auch siehst, ähm, ja, wir können es ja mal aufrufen, da ist jetzt bei mir noch nicht so viel hier drin, ähm, wo du dann einfach auch siehst, ähm, ja, wie im Prinzip die Veränderung ist, ja, deine Follower plus 47, ähm, Follower allgemein, ja, also du siehst hier dann ähm, einiges an Statistiken, dann hier die Inhalte, ne, Stories und so weiter und so fort, also, ähm, du hast hier im Prinzip ein, ein Tool, eine, eine App, die äh, dir, ja, das Arbeiten mit äh, Social Media. Äh ja so leicht wie möglich macht und ich hoffe wie immer, dass äh, dieses Video dir jetzt auch ähm, ja, weitergeholfen hat. Ähm, schau auch mal auf meinem Blogartikel vorbei, wo ich dir dann eben nochmal ähm, ja, über 40 weitere Ideen für deinen Instagram-Content bzw. deinen Social-Media-Content gebe. Ich verlinke dir alles unterhalb des Videos. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn, du, wenn das Video dir gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und teils gerne mit deinem Netzwerk, ja, da würdest du unsere Arbeit hier unter unterstützen. Ich wünsche dir weiterhin maximalen Erfolg, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.